Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilchford und ich zeige Ihnen heute noch einen Tipp, wie Sie mehr Glück in Ihrer Beziehung entdecken können. Es klingt doch so logisch, Wut in sich aufzustauen ist ungesund. Jeder denkt automatisch an einen Kochtopf, der explodiert, wenn man ihn nur lange genug erhitzt und dabei fest verschlossen hält. Und es stimmt, dass man in so einem Fall besser ein Ventil öffnet, um den Dampf herauszulassen. Aber unser Gehirn ist kein Kochtopf, und unsere Wut ist kein kochendes Wasser. In unserem Gehirn sind Neuronen, die aktiv werden, wenn wir das Empfinden haben, von unserem Partner nicht fair behandelt zu werden. Wir werden wütend, wenn wir spüren, mein Partner respektiert mich nicht oder ist auf irgendeine andere Weise gemein zu mir. Auch wenn wir sagen, ich koche vor Wut, sind es elektrische und chemische Prozesse in unserem Gehirn, die aktiviert wurden. Äh, Warnung, jetzt kommt ein anderer Vergleich als der übliche Kochtopf, der wird Ihnen deshalb nicht gleich einleuchten. Mit dem Ärger ist es eher wie mit dem Juckreiz. Wenn ein Insektenstich uns juckt, empfinden wir das Bedürfnis, uns zu kratzen, um uns davon zu befreien. In der Zwischenzeit weiß jeder, dass dieses Gefühl uns in die falsche Richtung treibt. Je mehr wir kratzen, wird der Juckreiz nicht weniger und die Infektion an der aufgekratzten Stelle auch noch schmerzhaft. Tatsächlich geschieht etwas Ähnliches in unserem Gehirn, wenn wir das Bedürfnis haben, unseren Ärger loszuwerden, indem wir ihn dem Partner an den Kopf werfen. Es fühlt sich so an, als könnten wir die Wut loswerden, wenn wir sie nur stark genug rausschreien. Aber unser Gefühl täuscht uns. Je mehr wir uns auf unsere Wut konzentrieren, desto stärker wird sie in unserem Gehirn verdrahtet. Wir werden sie also nicht los, sondern stärken unser Wutgefühl. Die Nervenbahnen, durch die wir unsere Wut spüren, nehmen immer mehr Platz in unserem Gehirn ein. Das heißt, Je mehr wir glauben, unsere Wut herauszulassen, stärken wir sie stattdessen. Die Redewendung, sich in Rage zu reden, trifft das Geschehen schon ganz gut. Ja, wenn der Partner durch unseren Ärgerausbruch uns verstehen würde und sich vielleicht sogar entschuldigen würde, ja, dann würde es natürlich eine Entlastung im Gehirn geben. Wie wahrscheinlich ist das, wenn ich meine Wut meinem Partner entgegenschleudere? Bei den Paaren, die ich beobachtet habe, nur extrem selten. Also Wut herunterschlucken? Nein, denn ob ich meine Wut laut äußere oder mich im Kopf mit meinem Partner auseinandersetze, ist es für unser Gehirn das Gleiche. Pater anschreien oder sich x-mal vorstellen, wie man den Partner seinen Ärger an den Kopf werfen würde, hat eine fast identische Wirkung im Gehirn. Also was soll man machen? Wie bei allen meinen Videos plädiere ich für die Prävention. Je mehr Sie in Ihrem Gehirn positive Begegnungen mit Ihrem Partner gespeichert haben, werden kleine Vergehen des Partners nicht gleich Wutlawinen lostreten. Je mehr Sie einen positiven Partner in Ihrem Denken verankert haben, desto eher wird es Ihnen gelingen, Ihre Irritation dem Partner so mitzuteilen, dass es ihm möglich ist, darauf einzugehen. In anderen Worten, um Ihren Ärger loszuwerden, damit er tatsächlich auch beim Partner ankommt, hilft eine starke Äußerung wenig, aber eine starke Beziehung viel. <lacht> Gehen Sie auf couplecoaching.de, entdecken Sie täglich einen schönen Moment in Ihrer Beziehung und halten Sie ihn auf meiner Love Graffiti Wand fest. So stärken Sie Ihre Beziehung und können sich tatsächlich leichter von Ihrem Ärger befreien. Das heißt natürlich, wenn er dann noch so oft auftreten würde. Und wenn Sie noch mehr von meinen Erfahrungen aus über 50 Jahren Praxis hören wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal und lassen mich in, der, in den Kommentaren wissen, welche Frage Sie haben oder wo Sie anderer Meinung sind.